Aha. Yep. Wo Aha. Okay. Yep. Sieht gut aus. Freddy, Freddy, altes Haus. Sieht da ganz schön finster aus. Freddy ging allein in den kleinen Gang hinein. Mike und Hut stehen ihm gut. Ist ne Missgeburt.